Wie kann ich in Starter ein Arbeitsverzeichnis definieren und wozu nutzt mir das? Wenn Sie einen Datensatz öffnen möchten, können Sie den Use-Befehl verwenden und können hier den kompletten Dateipfad angeben. Genauso auch beim Zusammenfügen mehrerer Datensätze. Bei Verwendung des Append-Befehls können Sie hier den kompletten Dateipfad angeben und die Befehle funktionieren auch so. Wenn Sie sich die Arbeit allerdings etwas erleichtern möchten, dann können Sie ein Arbeitsverzeichnis definieren und müssen dann nicht mehr die kompletten Dateipfade angeben, sondern immer nur noch den jeweiligen Dateinamen. Wie funktioniert das? Sie schreiben in CD, das steht für Change Directory, und geben dann ein, wie Ihr Arbeitsverzeichnis lautet. In diesem Fall also dieser Ordner, mit dem Namen Beispieldaten, in dem diese beiden Datensätze hier abgelegt sind, Daten 1 und Daten 2. Und sobald das hier ausgeführt ist und also von Starter dieser, äh, dieses Arbeitsverzeichnis definiert wurde, brauchen Sie diesen ganzen Dateipfad nicht mehr angeben, sondern es reicht aus, dort immer die Dateinamen anzugeben der Dateien, die in diesem Ordner liegen. Das heißt, in diesem Beispiel hier würde ich dann den Dateipfad hier komplett wegnehmen und nur noch den. Dateinamen: Daten 1 angeben. Genauso nehme ich hier den Dateipfad komplett weg und habe hier nur noch Daten 2 stehen. Und dann funktioniert das Ganze schon etwas einfacher.